Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, kurz nach dem offiziellen Sommerbeginn am 21. Juni hat gestern der Aufsichtsrat mit dem Vorstand getagt und wichtige Entscheidungen getroffen. Wir haben unseren Quartalsbericht vorgestellt. Also wir sind, wenn wir den Forecast und die Zukunft des heutigen Budgets betrachtet, gut auf Kurs. Wir haben Smart City, das die Stadt schon beschlossen hat, auch offiziell vom Aufsichtsrat beschlossen. Und letztlich haben wir auch wichtige Managemententscheidungen getroffen. Der Flughafendirektor Wittmann ist um ein Jahr verlängert worden. Die Ankünder, Geschäftsführer Weber und Schönecker sind gemeinsam mit DECO weiter verlängert worden, um drei Jahre. Zum Abschluss haben wir auch ein Update unserer Strategie vorgenommen, unserer Strategie im Konzern die Sie alle kennen, die wir alle derzeit in verschiedensten Projekten umsetzen und dieses Update hat auch der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sommer, noch heißer kann es ja nicht werden und äh, viel Freude und wir werden uns das nächste Mal nach unserer nächsten Sitzung wieder hören.